Ja, fast ja, nicht. Ne? Das, das. Ich habe irgendwas verloren, das nicht. das soll nicht. das das Ich Ja, das, ist hier. das hat 1% mehr Crit Das habe ich gebraucht Jetzt sind wir irgendwie besiegbar. Komm schnell an die Post noch Man kann da ja nicht weiter Ich würde das nehmen Seit habe ich doch das ist doch yeah going to I'm to go to the one. Und sonst die die ich muss jetzt die anderen nicht auf den Kampf vorbereitet sein. In der Rüstung sozusagen. Also. Aber ist cool. Sehr gut, dass es nicht so viel zu machen gibt. Aber losgehen. Und wahrscheinlich sofort den Kampf verlieren, weil... keine Ahnung, ich sitze mal für jemanden gespielt habe. Ich glaube, das ist jetzt auch ein Nachkampf. Ja, Daran werde ich glaube, doch, dass ich diese Dinger hasse Alle Schau mich für gut, Das ist immer so Allgemein Oh, er. Uh, er ist wieder Oh, mir auch Oh, look at this man Irrelevant. Winter, Winter sind, ich, äh, das habe ich schon gemacht. In mean, den I saw how down this way. the woods. But uh, you shouldn't go there. I saw für the creature lurking in these parts. Ja, wird wird schon. Level 50. Ich habe keine Ahnung, welches es gut sein sollte. Ich habe viel Zeit, was ich I, I heard it. it's just too dangerous. Das ist das Gesicht? und gestorben? Hat er sie mitbekommen? Da also hat einiges noch hier passiert. Was hat der eigentlich? ja ein Giant Beckets Gift von mir, Anke. Would you like to make it lighter for me? B-Sample. Keine Ahnung, auch Ach, was man das Ah, das Wetter kostet ja so viel, 15.000. Okay, es gibt auch gleich kurz eine Critch-Chance. Sag ich, natürlich wird es das tun. Braucht man da irgendwelche davon? Ich glaube, man macht das mit Steve für Wo steht das alles? Lust, äh, nope. Oder? Doch, das gibt's zu. Ja. Das ist eine Quest, aber die andere Quest ist doch eine schwere Waffe, kann man noch nicht an. Also bringt es nichts zu machen. <lacht> Oder ein bisschen krank, Alter. Oh ja. Kann sich den Reis gefreut zu sein nicht in dieser Wirtschaft? Wussten wir wird die Gaspreise also auch nicht senken. Wir machen wir auch ein bisschen Schaden hier, was soll das? Halt ist ich dachte, ich habe fast in Das die ist Das so viel auf einmal. Ist das das ich doch echt, weil es kein großes Problem Dann ich irgendwie Ja, was ist das ist was dann? Welche schon schief gehen. Ja, wir sind gerade gut, fast gestorben, das ist nie passiert. passiert, nie gut, gut, gut, Jetzt, gut, gut, gut, noch gut, gut, Ja, gut, das will ich erklären. At the start, all oh, magic surrounding. Ich hab keine Ahnung, was das, das, das hier noch nie gesehen. Also die fehlen vielleicht. Oder die Goblins. Das ist was, Ich hab nie noch erwartet. Oh no. ich hab Ich hab's trainiert. Ich hab's versucht. Ist ich irgendwas sagen? Mach dir keine Sorgen, du hast mir noch mal versagt. Das heißt ja nichts. Und nach dem 20. Mal wird es schon wahrscheinlich erwartet, damit nicht vieles passieren. So wie ich eigentlich schon Oder finde ich. Oder finde ich besser, after telling me how I feel. Ich bin kein Therapeut, ich weiß nichts davon. gut mir zu vertrauen. Technisch gesehen bin ich gerade da gegen den. Also, Patrick, dass sehen, was passiert ist, mach du das mal du Deine Sprich. Alter, für ein soll das? Nichts. Ja, was haben sie? Ja, Omegadeia. Fuck, ja, ich, ich hab die Medizin verloren. Ach, war das zweite Ich hab ganz vergessen, dass ich schon bekämpft haben. Aber ich war mir sicher. Ja, was ist eine Sache? Wer ja, macht den Omega wolf stärker? Wenn es dunkle Magie ist, dann wird er. Ja, dann wird er später ein Magier sein. Wirklich? Wer hätte das erwartet? Oh nein. Es ist schrecklich. Mit all unseren Rittern in Pompon. Warum sind alle noch voll in Pompon? Ja, wir müssen die ganze Stadt in Quarantäne versetzen. Niemand sollte rausgehen, während er ein Wolf ist dass der Wolf so gefährlich ist. Ich habe ein Schwert. Das war alles, was ich brauchte. Vielleicht sollten einer da mal Schwert ist tragen, weil der Wolf nicht mehr so gefährlich ist. Was bitte dem Sie wird die Medizin brauchen. Eine Person ist es wahrscheinlich wert. Obwohl, stimmt. Der Wolf ist ja nicht mehr gefährlich. Also, wir interessiert. Ich guck ob du genug Vorräte hast. Wahrscheinlich nicht. Vorräte hier wird ändern. Ja, dann beende ich hier das Video. Tschüss.